Hallo, ich bin Julia Gohl, Redaktorin bei der Coop-Zeitung und dort unter anderem zuständig und Darum habe ich jetzt das Paket bekommen. Hier drin ist ein total abgespaceder Plattenspieler und den testen wir jetzt. So, dann schauen wir mal, was in der Box alles drinnen ist. Ganz wichtige Warnhinweis und jede Menge Styropor. Da haben wir Audio-Cables, das Gegengewicht für den Donau, das Anti-Skating-Weight, der Plattenteller, der mega schwer ist, nochmal jede Menge Styropor, jetzt das Chassis, das oh, extrem schwer ist, <lacht> Kabel. Also ich habe jetzt mal alles so ein bisschen aufgestellt, hat der Plattenspieler schon an Strom da und da merkt man vielleicht, dass hier so Dinge rausgekommen sind. Die haben noch eine der die fahren rauf, sobald man äh, der Plattenspieler an Strom hängt. Weil das alles mit Magnet und so funktioniert, sollte die Box nicht allzu nah am Plattenspieler stehen. Jetzt versuchen wir das mal zusammenzusetzen. Und eben Achtung, Magnet mit beiden Händen heben, weil doch spürt man jetzt, wenn man das senkt, wie sich das abstößt. Genau, und jetzt, die Teiler sollten in dieser Rille sein. Dann hat es auch keinen Widerstand mehr. Und dann können wir es Dann nehmen wir das Gegengewicht und das Anti skating gewicht drehen. Fangen wir mit dem Gegengewicht an. Einfach mal dran drehen drehen. So. Und dann den Ton am Und probieren, dass der parallel verläuft. Zum glattellen. Wenn es parallel läuft, ist das, das Null-Setting. Also haben wir das Gegengewicht fest und drehen hier zurück bis es auf Null ist, der Messring. Und dann drehen wir das ganze Gewicht wieder, bis es auf etwa 15, 16 ist. Es fehlt noch das Anti-Skating-Gewicht. Das kommt hier in die zweite Rille, das kommt ein wenig auf die Einstellung, die man hat. aber diese Einstellung heisst, hier in die zweite Rille setzen, hier einhängen und fertig. So, jetzt probieren wir das mit der Platte. Hier kann man einstellen, für wir 33er Platte oder 45er Platte, wir haben jetzt eine 33er Platte. Man hört schon, wie sich hier etwas tut, wenn man es einstellt. Wenn man den Tonarm rausnimmt, vor dass sich einfach bewegen. Es blinkt, bis es die richtige Geschwindigkeit hat. Man kann jetzt schon den Tonarm über die Platte legen und dann senkt sich dann automatisch ab, sobald die Geschwindigkeit stimmt. Dann hört es auch auf zu Blinken. Als ich auf der Redaktion erzählte, dass ich jetzt einen schwärbenden Blattenspielertest fand, habe ich recht viel gefunden. Was, wieso braucht man das? Es gibt wahrscheinlich einen guten Grund, es ist einfach eine tolle Spielerei, ich finde so Sachen cool. Aber beim Zusammenbauen habe ich dann schon zwei, drei Mal meine liebe bezweifelt. Beim Donau hat hat vielleicht im Video jetzt geklappt, aber habe ich habe schon ein paar Anlauf bis ich das korrekt eingestellt habe. Ich mag an mir liegen, ähm, eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Im Betrieb habe ich Angst gehabt, dass es hüpft, wenn der Plattenteller schwebt. Das hat es nicht gemacht. Ähm, es soll angeblich auch besser funktionieren als bei anderen Plattenspielern, wenn Erschütterungen ähm, von Leuten durchlaufen sind. Ich kann es aber nicht mit einem anderen Plattenspieler verglichen, drum möchte ich dazu nicht sagen. Ich finde es eine coole Spielerei, aber aktuell kostet der Plattenspieler etwa 3'000 Franken. Also viel Geld, mein Fazit darum. Tolle Spielerei, wenn 3'000 Franken zu viel hat, keine schlechte Investition. Aber es gibt auch günstige Plattenspieler, die genauso gut sind, die dann halt nicht schweben.